Kapitel 17 Wenn man klug sein will, passiert es, dass man ein wenig schwindelt. Ich war nicht ganz ehrlich, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Es könnte ein falsches Bild von unserem Planeten entstehen bei jenen, die ihn nicht kennen. Die Menschen nehmen nur wenig Platz auf der Erde ein. Wenn die zwei Milliarden Einwohner, die auf der Erde leben, sich wie für eine Versammlung eng nebeneinander stellen würden, dann genügte für sie ein öffentlicher Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite. Man könnte die gesamte Menschheit auf der kleinsten pazifischen Insel unterkriegen. Die Erwachsenen werden euch das natürlich nicht abnehmen. Sie glauben, sie nehmen sehr viel Platz ein, sie finden, sie seien ebenso imposant wie Affenbrotbäume. Ihr solltet ihnen raten, das mal zu berechnen. Sie lieben Zahlen, das wird ihnen gefallen. Aber verliert nicht eure Zeit damit. Das ist unnütz. Ihr vertraut mir ja. Auf der Erde angekommen, war der kleine Prinz erstaunt, niemanden zu sehen. Er hatte schon Angst, sich im Planeten geirrt zu haben, als sich ein mondfarbener Kringel in der Erde bewegte. Gute Nacht, sagte der Prinz auf gut Glück. Gute Nacht, antwortete die Schlange. Auf welchem Planeten bin ich gelandet? fragte der kleine Prinz. Auf der Erde in Afrika, antwortete die Schlange. Ah, gibt es denn niemanden auf der Erde? Hier ist die Wüste. Es gibt niemanden in der Wüste. Die Erde ist groß, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und schaute hinauf in den Himmel. »Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne erleuchtet sind, damit jeder eines Tages seinen Stern wiederfinden kann. Schau dir meinen Planeten an, er ist gerade genau über uns. Aber wie weit er doch fort ist.« »Er ist schön«, sagte die Schlange. »Was machst du hier?« »Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume«, sagte der kleine Prinz. »Ah«, sagte die Schlange und sie schwiegen. »Wo sind die Menschen?« fuhr der kleine Prinz fort. »Man ist ganz einsam in der Wüste.« »Bei den Menschen ist man auch einsam,« sagte die Schlange. Der kleine Prinz schaute sie lange an. »Du bist ein lustiges Tier,« sagte er schließlich, »so dünn wie ein Finger.« »Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs,« sagte die Schlange. Der kleine Prinz lächelte. »Du bist doch nicht stark. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht mal herumkommen.« »Ich kann dich weiter fortbringen als ein Schiff.« sagte die Schlange. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein Goldarmband. »Denjenigen, den ich berühre, übergebe ich der Erde aus sehr stammt. Aber du bist rein, du kommst von einem Stern.« Der kleine Prinz antwortete nichts. »Ich habe Mitleid mit dir, so schwach wie du bist, auf dieser Erde aus Granit. Ich kann dir helfen, wenn du eines Tages Sehnsucht nach deinem Planeten hast. Ich kann... Oh, ich habe es sehr gut verstanden,« sagte der kleine Prinz. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle, sagte die Schlange. Und sie schwiegen.